Hallo ja. und willkommen zum großen Preis von Bahrain hier in F1 2018. Und ich muss dringend hier was einstellen. Wo ist es dann? Wo ist V-Sync? Mhm. Also, die Strecke erinnert mich ein bisschen an Abu Dhabi, deswegen setze ich auf so ein Setup circa. So. Ich mache hier wieder wild irgendwas zusammen. Wie es mir vorstellen könnte, dass es klappt, e auch auf jeden Fall viel Differential. Differential kann man eh immer anpassen, mhm. ja, aber nicht das ohne Gas. Aber das ohne Gas finde ich braucht man einfach wegen der doppel -Links. Ich weiß gar nicht, wofür das da ist. Ohne Gas, dass du, wenn du kein Gas gibst, entweder besser in die Kurve rutscht. Oder eben stabiler bist. Und ich finde, stabiler ist in dem Fall wichtiger wegen der Doppel-Links. Ich fahre einfach vorsichtig durch. Hm. Was, nimmt ähm, man, was nimmst du hier ein für einen Link? Ballast? Siebener riskiere ich mal. Okay. Ähm. Ja, so. machen wir das. Gut, ich kümmere mich um die Änderungen. Schauen wir mal, was drin ist. Alles bereit. Ich würde sagen, Hier gibt es leicht um Bodenunebenheiten, aber insgesamt muss die eigentlich schon recht starr sein. Ähm, Anti-Wank. Und die gehe ich etwas riskanter an. Die Front und Heckfahrhöhe gibt sonst was, was, ich hier umstellen könnte? Ja, so machen wir. mal. Beziehungsweise eher so. So gefällt es mir besser immer den hinteren Radsturz höher. Dann würde ich sagen, ich speichere es einfach mal ab. Testberein. Hm. Das Setup kann mir weiterhelfen oder kann mich in die Hölle diff diff bringen? Hab ich gesehen. Ja. Ich würde sogar einfach mal ein bisschen mehr Benzin mitnehmen und Testrunden fahren. So, und die, die jetzt bei mir zuschauen, ihr seht es vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich habe ein bisschen das Spiel heller eingestellt. Und außerdem ist ab diesem paar in 60 FPS mal zum Test. Und mit einem anderen Programm, ja. Ja, sonst habe ich es immer über die Capture-Karte aufgenommen. Weil OBS immer früher Probleme gemacht hat in F1 2017. In F1 2018 funktioniert es tatsächlich äh, problemlos, warum auch immer. Das Spiel ist ja eigentlich von der Anforderung her gleich, wenn nicht sogar vielleicht minimal höher. Aber anscheinend ein bisschen besser optimiert auf einen Kern oder so, keine Ahnung, auf einen einzigen Kern, ich weiß es nicht. Wer weiß, auf jeden Fall läuft es besser, das ist das Wichtigste. Also in der Outlap verhält sich das Auto bisher so, wie ich es mir wünsche. Mal schauen, ob es gleich mit äh, voller Geschwindigkeit immer noch so gut geht, aber wenn es so bleibt, kann ich, mir, kann ich mich auf jeden Fall mit dem Auto anfreunden, hier im Bereich. Wobei ich sogar denke, dass das 7er Ballast sogar etwas zu wenig war, gefühlt. Also es fühlt sich so an, als könnte man hier auch einen höheren Ballast fahren. Höher auf jeden Fall, aber. Die Sache ist, was will man jetzt riskieren, wenn man jetzt nur diese eine einen Versuch hat, mit dem Setup? Ja, deswegen bin ich, mir, bin ich nicht böse, dass ich hier nur den 7er sozusagen riskiert habe. Dann gehe ich hier auf meine erste schnelle Runde. Ich weiß aber noch nicht, wie man das ERS-Management hier auf der Strecke machen muss. Ich teste einfach mal eine Runde auf Hotlab werde ich weiter sehen weil man muss auch sagen dass im gegensatz zum 2017er äh, hohe ballast äh, nicht so viel mehr bringen ja also die wollen da, außer schon dass man halt besser um die kurven kommt ja aber die wollen deutlich instabiler gemacht ja im alten da hat man einfach den Ballast drauf gehabt mhm. ging es wenn ich mir sehr sehr viele top äh, rekorde anschaue vor also im zeitfahren da sind die wenigsten mit einem hohen äh, hohen äh, ballast klar so was wie 7, 8 kommt schon mal vor, aber alles darüber ist eigentlich nie der Fall. Vielleicht schon Monaco war war es beim 16er, da ist keiner mit was niedriger als 11er Ballast gefahren. Deswegen war es für mich auch eine Umstellung dann ins 17er. Beim 16er bin ich auch immer nur mit 11er Ballast gefahren. Da ist erstmal eine langsame Runde zur Sicherheit fahren. 1,5 Sekunden auf Raikön scheint mir etwas viel dafür, dass auf Softs ist. Ich glaube, dass mein Setup etwas zu langsam ist, leider. Also schön faden lässt sich allemal Und ERS-Management passt wieder nun. Ich bin langsamer als die Rotkin. Uff. Da war eigentlich kein grober Fehler drin. Natürlich kann man immer noch Zeit finden. Es gibt nahezu nie die allseits perfekte Runde, aber... Schön, dass ich... Da nicht ich habe einen zweiten Lila-Sektor, also... Ich habe ja meine erste Runde abgebrochen nach den ersten zwei Kurven. Weil ich da voll drauf draufgeblieben bin, weil man sonst einfach so viel Zeit verliert. Leider fehlt jetzt ERS am Ende. 5000 an Raikun gescheitert. Okay, ich bin viel zu langsam. Ihre beste Rundenzeit beträgt eine Minute 28. Okay, bei der Doppel-Links habe ich mal etwas rausgeholt. Was ist deine Rundenzeit? 28,4. Ja, gut, okay, da komme ich nie im Leben ran. GG zur Pole, zum Sieg, zum Wel zur Weltmeisterschaft. Glückwunsch an alles. Ich weiß keine schwere, keine schwere Zeit. Boah, Hamilton, er ist auf Soft die Zeit gefahren. Bottas vermutlich auch nee der ist auch super soft gefahren etwa zwei runden kommen wir mit dem benzin noch aus leichte verbesserung reicht um zwischen Eriksson und Van Dorn zu kommen aber ich bin trotzdem außerhalb der punkte Äh, außerhalb der platzierung meine ich muss auch sagen die KI in es ist in berein äh, recht stark geworden in dem spiel Uh, aber dennoch das ist ein herber rückschlag für mich p16 nur und so nicht mal alle gefahren nach dem ersten run erwarte ich mir da schon zumindest p13 und dann halt ein hartes battle um q2 aber so weit hinten gefällt mir gar nicht noch mal ein Versuch diesmal werde ich ein bisschen was an ERS sparen im zweiten Sektor um dann nach der letzten Kurve auch noch ERS zu haben. Werde ich auch machen. Oh quergestanden das hat Zeit gekostet Benzin habe ich jetzt am Ende über 0,8 kann ich also abpumpen ich oh, habe cool, überhaupt nicht bekommen Die in dem, im Mittelsektor Und ich kann mich fragen was ich noch riskanter einstellen kann, damit das Auto besser wird Was ich gleich an der voller Bremskraften, die dem Differential noch drehen muss. Und noch viel wichtiger, ich schau mal, was ich für eine Zeit brauche. Wer ist noch nicht gefahren? Okay, es sind alle gefahren jetzt. Wen muss ich denn knacken? Brandon Hartley ist zurzeit die Messlatte mit dann 29,6. Was habe ich eigentlich aktuell? 29,9. Okay. Da kann man nochmal probieren, das zu knacken. Das ist mal drin. Wie viel Zeit noch? Wenn ich richtig lese, 8 Minuten, das heißt 2 Stints sind noch oh, drin. Ah, schade, würde nur eine 28,8 werden. Das abpumpen. Und dann ja. probieren wir das nochmal mit dem Setup. Ansonsten steckt im Flügel nochmal eins für. Diesen Versuch werde ich jetzt erstmal im Differential umso drehen. Und kann ich kann nicht rausfahren, weil ein anderes Haasauto da steht. Ja. Ich habe die Runde abgebrochen, weil es nur eine 28.8 geworden wäre. Du hätte ich mit 0, du bist eh 8... schon weiter. Ja, aber solange du draußen wärst, konnte ich natürlich auch noch mal ein bisschen fahren, also. Ja, du hättest die 28.8 doch trotzdem fahren können, wenn sie besser ist. Nein, sie war langsamer, um 14. Uhr so. mich das hat mich ich hoffe mal es hat mich nicht zu viel Zeit gekostet vor der Bremskraftverteilung wir noch 7 Minuten Qualifying also das sollte reichen ja für zwei Stints will ich noch schaffen Ja. weil in dem werde ich jetzt etwas mal am Bremskraftverteilung Differential oh, also rumspielen beste Runde bis jetzt liegt bei 1, und im letzten und 20, würde ich dann den Flügel umstellen falls es nötig ist Alonso ist 9 Zehntel schneller als Van Dorn. Er ist aktuell auf P15. Mhm. Äh, P15 ist Gasly. Gasly, was hat er für eine Zeit? 29,6. Okay, wie Hartley. Also nur ganz, ganz wohl 29,6. Okay, das Auto fühlt sich etwas instabiler, aber angenehmer an. so. Also, es lässt so. sich viel schöner um die Kurven fahren. Aber am erschreckendsten ist meiner Meinung nach der Abstand zwischen den beiden Haas-Piloten. 1,5 Sekunden. Das wird sich gleich noch ändern, mein Freund. Das sage ich dir. Guck mal, selbst... Uwe. Ah, ne, die, die, die beiden Williams haben eine Sekunde Abstand. Wer ist der hintere, Stroll oder Sirotkin? Stroll. Stroll ist nochmal eine ganze Sekunde langsamer als die Sirotkin. Holy shit, wie geht denn das? Also man kann diese Strecke ja langsam fahren, aber es so langsam geht, wusste hm. ich gar nicht. Einreich Während Van Dornis, die Rodkin, eigentlich so schnell sind wie du. Hm. Wo kann man hier am besten ERS sparen? Mal überlegen. Ich würde Mittelsektor sparen, meiner Meinung nach. in zwei, drei Kurven. Haben wir auch schon überlegt. Übrigens, laut den aktuellen laut den Patch Notes, seit einigen Patches soll ja angeblich dieser außenverfolger äh, sicht weg sein, wo die ganzen Autos im Drehzahlbegrenzer sind. Nein, das ist immer noch der Fall. Macht euch nichts draus, Code Masters. Ihr könnt es einfach nicht, Codemasters. Ja. Die Codemasters Patchnotes sind sowieso die besten, die haben irgendwelche äh, Bugs, äh, Bugs ähm, gefixt, von denen ich noch nie gehört habe und die Bugs, die dann gefixt werden äh, äh, so, sollten, oder sein sollten, laut den Patchnotes, die sind immer noch da. Du bist auf dem Temporadar, aber auch sehr, sehr weit hinten. Fährst du viel Flügel? Ich habe zu viel in der letzten Kurve weggeschmissen, das war ärgerlich. Fährst du viel Flügel? Nein, sehr wenig. Du bist 18. auf dem Temporadar. Ich kann doch nicht alle 1 1 Flügel fahren! Van Dorn ist Was fahren die bitte? Vandorn ist der langsamste mit 2 kmh langsamer als du auf der Geraden. Wer ist noch hinter dir? Keine Ahnung, ist auch nicht auf der Strecke. <lacht> Ocon auf 2 im Temporadar, Peres auf 15. sind leider in der Doppel links einfach nicht sein ich habe nicht mehr rechtzeitig in die box ich habe es auf diese runde gesetzt und auf keine neue ah, die haben 30 31.000 gefehlt im ernst nur so wenig ja auf Gasly oder auf wen gasli ja, aber auf den und oh. auf den fünften 80.000 das kann nicht wahr sein, die hätte ich locker noch in der Man Runde, Dor in der, der frischen Runde. hat sich ja. massiv verbessert, um 6 Zehntel. Neu, 6, 4, 3. ach Gott, ich hätte hardly locker kriegen können. Unsere beste Runde bis jetzt liegt ich hatte einen klaren Minuten Fehler Minute. drin, der mich 20. zwei Zehntel gekostet komm, hat in der 4. Doppel Links. Das Problem ist, ich schaff's nicht mehr, rechtzeitig noch mal rauszufinden. ach komm. Benzin hast du vielleicht noch von der Runde? Nein. Hm. Und außerdem also bei den Prozentzahlen würde ich nichts verschaffen. Wo verlierst du denn die Zeit, frage ich mich. Im ersten Sektor verlierst du 6 Zehntel. 38,0. Im zweiten verlierst du nochmal eine halbe Sekunde. Und im letzten verlierst du drei Zehntel. Also ein Problem ist vor allem der erste Sektor, warum auch immer. aber oh Mann, ich habe gar kein Benzin mehr, sonst hätte ich jetzt eine. Oh shit, sorry Ericsson. Was hat ihn erwischt? Ey, du bist nach der weißen Linie reingefahren. Ist wurscht. Fünf Plätze. <lacht> ich hab ich. Hätte ich noch Benzin gehabt, dann hätte ich zumindest versucht auf Mager eine Runde zu fahren, so wie in Frankreich. Ja, dann lass aber auch die Session beenden, macht ja keinen Sinn. Hm. Alter, das kann doch immer nicht wahr sein. Das bockt schon wieder gar nicht. Naja, im Rennen ist immer noch viel drin. Die KI ist sehr, sehr stark im Quali. Hm. Und bei Reis ist keine Strecke, wo man nicht überholen kann. Ich glaube, am spannendsten wird es eh sein, dass du frei die reichst. Kimi wäre fast rausgeflogen. Der war vor mir. Ey, warte, was? Warum ist er 15 da? hat dann zwei vor mir gesetzt. Ich glaube, das hast Vettel äh, gesehen. Ja, ich meine, den hat irgendwie, der ist kaputt gegangen. Ich schau mal die Rennleitung, wann und wo es ihn erwischt hat. Ihn hat es nach Ericsson erwischt, also nicht meine Schuld. Mhm. <lacht> Bin mal gespannt. Aber du hast zumindest den Vorteil, dass du eine 1-Stop auf jeden Fall fahren kannst. Ja. Weil alle, die jetzt hier sich äh, mit Superstoffs qualifizieren, die, die werden niemals eine Ein-Stop fahren. Ich kann es wahrscheinlich auch nicht schaffen, aber. Ja, wir werden wir es sehen. Los. Ja. kann der der Lucky Boy Moderator mal einspringen oder Kommentator. Ja, wenn es irgendwas interessantes auf der Strecke gibt. Ja. Ich oh, fand ich jetzt nicht so viel spannend. So sehr spannend. Ja, deswegen. Ach, was kann man hier groß sagen. Wenn mal jemand eine Runde fährt, schaue ich mir mal an. Ja, also Hülkenberg. Hat das eins. Welcher Renault das ist. Eins ist in der Box da also wird Hülkenberg sein, der als erst auf eine Runde geht. Und so ist es auch. Und auch Sergio Perez. Und schauen wir natürlich nicht dem Renault zu, sondern meinem Favorisierten. Oh Confalo vorbei. Ich habe keinen Bock, dass sie mir auf meine Runde hinten dran kleben. Sergio Perez fährt über die Linie, das wird eine schnelle Runde, was ein Wunder. Scheiße. Und reeres fährt in die letzte Kurve ein Hülkenberg setzt seine Zeit, wird das knacken können? Nö. Ja. Einfach nö, an nicht. Hülkenberg ist in 28.8 gefahren, 27.2 von Lewis Hamilton. Er wird uh, da andere Haas auch nicht Ich habe mich total ich habe stand total quer versucht er hier gerade seinen versuch auf soft mal schauen ob es reicht ich glaube nicht wird es auch nicht das ist eine 29 0 damit reiht er sich genau zwischen in indias und den renault ein. könnte vielleicht doch reichen könnte doch mit einer kleinen verbesserung auf jeden fall wobei alonso Klatscht hier eine 28-8 hin und zerstört alle aus dem Mittelfeld. Und okon muss sich Sorgen machen. Van Dorn hängt ihm, was die Zeiten angeht, wirklich im Nacken. Ja, Van Dorn hat sich eben auf eine 29-5 verbessert. Und 3 ist sich 1. Oh nein. Die da Ganz knapp hinter dem Haas. So, das war die wichtigste Kurve. Hier habe ich eben viel Zeit verloren. Die habe ich diesmal wieder nicht gut bekommen, aber ich habe ein paar Tausendste gewonnen. So, hier habe ich auch cool, Als Erster in die Box. Hier eine Verbesserung des Haas-Piloten. So. Reicht es zu einer guten Verbesserung, um hier? nach vorn ein Sergio Perez, knallt hier eine neue Zeit hin und ist damit gleich schnell wie Sebastian Vettel. Kommt sonst noch wer mit einer Verbesserung? Ich schätze mal der Haas, aber ansonsten niemand. Also auf jeden Fall jetzt erstmal der Haas-Pilot mit einer leichten Verbesserung, die zu keiner Platzverbesserung empfehlen. 7.000 auf Nico Hülkenberg. Ärgerlich, aber könnte ausreichend sein, um... Äh... Ja, um trotzdem damit weiterzukommen. Schade, mhm. Claire ordnet sich mit einer 30-0 hinten ein. Und nach vorne schießt ein weiterer Kandidat und zwar Carlos seins Wer ist denn da noch hinten? Das wird eng. Ich habe wenig Zeit gefunden in den Kurven, wo ich äh, die Fehler gemacht habe. Das hat mich gewundert, weil ich stand da richtig schön quer und alles. Oh hallo. Alter. Fahrt doch richtig vorbei. Der einzige noch ohne Zeit ist Walter Bottas Wird da noch was kommen? Und auch Ocon ist knapp eine Sekunde langsamer als Perez. Könnte auf jeden Fall noch spannend werden. Hier sind die aktuellen Top 5 der Autos. Hamilton, Vettel, Ricardo, Verstappen und Perez okay, von den Autos sind folgende wow. vor uns. Sainz, Alonso und Wie? Auf dem Ja, ich bin langsam Die gefahren. Schnellste Runde bis jetzt lag bei ja, auch langsam darfst du nicht drüber fahren, gar nicht. Ja, ich bin ganz langsam gefahren, weil ich kurz ähm, ins Menü geguckt habe. Beziehungsweise äh, ins, ins Sprachmenü. Die Reifen haben aber schon ordentlich Abnutzung. So. Ja, Gasly ist jetzt immer noch draußen und fährt. Hm. Wobei man muss sagen: 3-4 Zehntel habe ich zu Gasly. Frage ist, was kann Ocon rausholen? Von Dorn, glaube ich nicht, dass er sich so stark nochmal verbessert. Oh mein Gott, ich hätte mich um eine halbe Zehntel verbessern müssen, dann wäre ich auf Platz 8, statt 10. Ich <lacht> wollte mich verarschen. Kann man die Zeit voran machen? Ne. So, neue Reifen sollen acht Zehntel bringen. Ich würde an deiner Stelle so lang warten wie möglich, ja. damit du sehen kannst, ob du es mit dem Soft schaffst. Du wärst der Einzige, der auf Soft starten könnte. Mhm. Meine Reifen haben aber auch viel Abnutzung, vor allem durch den Dreher. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1 Minute 28,8. So ärgerlich, so nah dran. Weil es ist gar nicht so unrealistisch. Und Charles Leclerc hat eine schlechtere Zeit als das, was der Haas abgelegt hat. Warum sind es nur 14 Fahrer? Hab doch schon erzählt, Raikön fehlt irgendwie. Köln. Okay. Sonst wärst du eh schon raus. Ich hab's aber nicht, hab ihn nicht erledigt, deswegen. Weiß ich auch nicht, was passiert. Ich hab nur aus dem Ericsson erwischt. Und Raikön weiß ich nicht, was wie der rausgeflogen ist, der stand auf jeden Fall nach Ericsson, das heißt vielleicht hat er noch einen Motorschaden gehabt. Ich finde super, dass ich gegen die direkte Konkurrenz sogar schneller bin im zweiten Sektor, da wo die Reifen am wichtigsten sind. Hm. In anderen Sektoren verliere ich aber Zeit tatsächlich. Was ich aber irgendwie traurig finde, Bahrain war mal die meine beste Strecke und wenn ich jetzt so meine Pace seit dem 17er-Darrennen sehe, traurig, einfach traurig. <lacht> Naja, man muss doch sagen, ich habe ordentlich über Rhein zugelegt von der Pace. Bin sehr, sehr viele Runden hier gefahren. Ich bin sogar auf dem Temporadar Platz 2, das ist schön. Und ich habe einfach mit meinem. Ich habe so niedrigen Flügel. Ich glaube, drei Fünfer flügel Warum bin ich dann so langsam? Ich müsste eigentlich allen davon sausen. Ich habe weniger Flügel als du und das ist mein Wunder. Was hast du für eins? Zwei Vierer. er Okay. Ich fahre laut Temporada 332. So, der erste du... geht aus der Box, das ist gleich der Stoffel. Das ist der, das ist der Alonso. Alonso ist das? Ja. Ja, das ist Fernando Alonso. GP2. Das, was will der überhaupt versuchen? Der ist P7, wenn ich es richtig sehe. Ne, P8. Ne, P8. Er will Peres und Sainz knacken. Hm. So. Also ich glaube, es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass ich das hier retten kann. Also, sagen wir so, Gasly, Van Dorn und Leclerc werden ich eh nicht knacken. Wenn dich einer knackt, dann ist es Ocon. Am ehesten Ocon, ja. Aber der muss auch erstmal eine bessere Zeit hinlegen, und zwar um 6 Zehntel Verbesserung oder Das so. ist die Sache, aber er hat theoretisch die Möglichkeit dazu. Sagen wir so, die Reifen sind, glaube ich, auf der zweiten Runde viel besser. Das habe ich bei mir gemerkt, und das war auch bei den Zeiten zu sehen. Alle, die zwei Runden gefahren sind, sind vorne. Perez, Alonso, Sainz. Hülkenberg war der, die einzige Ausnahme in der schnellen ersten Runde. Weil Perez war im ersten Versuch circa so schnell wie Ocon, im zweiten Versuch auf einmal 18 schneller. Naja, also, man, man setzt erstmal eine richtige Zeit. Also, ich habe auf der Strecke fahre ich echt erstmal sehr, sehr vorsichtig. Ui, Alonso kommt bei 308 schon an seinen Drehzahlbegrenzer. Ähm, er Schafft sogar 310. Van Dorn war eben letzter mit 320 kmh war komisch. Vielleicht ist es auch einfach ein Bug, weil bei mir auf der Drehzahlbegrenzer bei ihm durchgehend drin ist. Ja. Ich würde sagen, ich gehe auch jetzt mal raus. Ich würde Stelle noch warten. Für eine Runde, oder? Ja. Bei Ocon ist auch noch drin. Das heißt, ähm, du könntest gar nicht auch sagen, jetzt fährst du halt eine schnelle runde weil er es geschafft hat. Ja, ich denke, ich gehe. Die Frage halt. ist: fährt Okon überhaupt nochmal? Selbst wenn ich gehe, trotzdem mal sicherheitshalber auf, auf die Strecke. Und dann musst du halt die erste Runde langsam fahren. So, dann gehe ich das mal raus. Okon fährt jetzt raus, also du kannst dich genau hinter ihm anschließen. <lacht> Perfekt, ich habe im richtigen Moment abgeschätzt. Und hinter ihm fährt Stoffel Van Dorn auf einer schnellen Runde. Und er, er, er haut Van Dorn raus, das hat Zeit gekostet. Van Dorn ist damit schon mal aus dem Zeitenrennen raus. Wie sieht's mit unserem Fernando Alonso aus? Er setzt ähm, eine Zeit, die schlechter ist. Sehr gut, sehr gut, Alonso. So schalte ich mal schön alles auf Max bei mir schon mal. Hallo Alonso. Oh, du willst hier rein überholen, du bist krank. So kommen geht jetzt auf die schnelle Runde. Das ist der Mann, den wir sehen wollen. Das ist der Mann, um den es zählt. Was ist denn gefahren bisher? 29,4 6 Zehntel fehlen ihm Kann er die einfach aus dem Hut zaubern? Das sehen die nach der Werbepause Seine outlet war circa so schnell wie seine schnelle Runde <lacht> Also mach dich mal darauf gefasst Jetzt eine gute Runde dann hinzulegen Ja, gerade, Du hast den perfekten Zeitpunkt erwischt Noch viel länger hättest du gar nicht warten können also Sektor 1 von Esteban Ocon ist... Eine Hundertstel Verbesserung. Äh, nicht, ja, ja doch, nee, warte, Hundertstel ist das, dann ist es eine halbe Zehntel gewesen. Halbe Zehntel. Wo holt er jetzt mehr raus in Sektor 2? Jemand anders hat es geschafft. schade Leclerc ist eingezogen in Q3. Der ist direkt hinter mir. Ach, der, Pisser. der Pisser. Das heißt, du musst dich auf jeden Fall verbessern. Carlos 1 kommt über Linie, ist fertig. Jetzt hat Esteban noch kommen. Es kommt jetzt Ende Sektor 2. Ich hoffe mal, der India pilot wird sich noch in Q3 einreihen. Als India fan Er kommt drüber. Zwei Zehntel Verbesserung. Aber da fehlt noch ein ganzer Batzen. Das reicht nicht. Das reicht nicht für ihn. Er wird nicht mal Leclerc knacken mit der Zeit. Sergio Perez kommt über die Linie. Keine Verbesserung mehr als du nicht auf Platz 10 oder besser fährst, du nicht in also kommt über die Linie. Reicht es für seinen Q3-Einzug? Ich glaube nicht. Ne. Katastrophenzeit, 29.1. Er hat in die Tonne gegriffen, was das Setup angeht, und lässt sich hier von Perez abziehen, als wäre er ein Amateur. Aber jetzt noch viel wichtiger, wie sieht es mit unserem Haas-Piloten aus? Also die neuen Reifen sollen 8 Zehntel schneller sein. Ja, schauen wir mal einfach, was die Verbesserung anzeigt. Es zeigt mir gar nichts an. Sehr nett Spiel. sehr nett. Noch zwei Minuten in dieser Session. Du musst eine gute Runde fahren oder wir scheiden aus dem Qualifying aus. So. Bist weiter. Oh, P6. Waren sieben Zehntel. Bin auch nur relativ vorsichtig gefahren, einfach damit ich eine Zeit habe. Weil in, der in den neuen Reifen sollen 8 Zehntel drin sein. Ja, gut. Jetzt bin ich eigentlich auf den 2-Stop schon festgelegt. Aber da ist ein wichtiger St richtiger Startplatz sogar noch wichtiger. Ja. Weil P6 sollte drin sein. Wobei P11 natürlich auch cool gewesen wäre. Hätte ich sicherlich profitieren können von, aber. Da habe ich lieber einen guten Start. Ähm. So. Fahre ich mal zwei Runden prustend. Alles klar. Ich muss immer noch ein bisschen besser bei mich, mich mit dem ERS arrangieren muss noch ein bisschen weniger ERS haben im Mittelsektor, sonst reicht das nicht. Bin habe schnell jetzt eigentlich aus der Top 10 gekickt. Ähm Hülkenberg. Uh, geschlagen von Sainz. Hm. Geschlagen von Leclerc von Alonso. Auf einer heißen strecke Ist schon traurig. Hülkenberg. Es hätte eigentlich besser sein müssen. Beschlagen von einem Haas mit einem schlechteren Auto. Also, Sergio Perez geht wie immer auf die als erster auf die schnelle Runde. Ja, der also hat. Der ist immer von den Taranteln gestochen, fährt da los und will sich die Pole holen. Ich würde es ihm gönnen. Mach was draus, Perez. Zumindest haben sie dieses Jahr einen guten Fahrer für Perez Cockpit. Also der letzte, achso, ich ja nicht sagen. <lacht> da wäre mir fast ein riesen Spoiler rausgerutscht. Man muss sagen, dass PES auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung ist. Nein. Meiner Meinung nach natürlich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es so.. ob man es so ernst nehmen sollte, wenn ein, ein Fahrer über sich selbst besser spricht. gut, dass ich auf Ricardo in der Runde selber aufhole. Hm. Ich habe ihn extra vorbeigelassen. Sergio also, Perez kommt gleich über die Runde für die erste Zeit. Er hält hier noch schön Sebastian Vettel auf im ersten Stint. Das ist natürlich gut. Damit wird Sebastian Vettel keine Topzeit machen. Schauen wir uns doch erstmal was hier Peres hinlegt. Peres legt hier eine 28-4, Vettelne 27-1, obwohl er aufgehalten wurde. Lässt sich sehen, lässt sich sehen. Würde ich sagen. Also in der zweiten Runde kann ja Vettel natürlich gar nichts mehr aber der Haas-Pilot hat ja eine gute Zeit. Viel fehlt ihm nicht auf Ricardo. 1, 27, mhm. Damit habe ich auf jeden Fall schon mal vermutlich Best of the West gesichert. So, was fährt denn Bottas? Bottas, okay, Bottas ist schon weit, weit weg. So. Aber eines was auf jeden Fall gut ist, ja. Ich habe im Rennen eine Runde alte äh, Supersofts noch drauf. Das ist natürlich super die ohne Schaden und sonst was sind. Während ich sonst äh, äh, Soft drauf gehabt hätte mit 11% an den Hinterreifen. Komm, Leclerc, fahr vorbei. Dann fahr auch du noch vorbei, Seins. Jetzt fährt er auf der Geraden langsam. Wahrscheinlich wärst du jetzt wieder schnell. Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich bin gespannt, ob du die beiden Red Bulls noch knacken kannst. Ist auf jeden Fall drin. Ja, muss mal gucken, was im zweiten Sinn drin ist. So schnell wie du gerade. Nice. Das freut mich natürlich zu sehen. Ja. Wenn deine Reifen schlechter sind. Die Reifen werden ja eh nicht mehr im Rennen gefahren. Hm. Ah, jetzt gehst du in die Box, oder? Damit du noch einen Stint schaffst. Oder? Ja, die Runde ja. war ja verhauen. Ich hatte eine Recharge Lab, bzw. eine Lab, um mich auf die zweite Runde vorzubereiten. Und die habe ich dann nach Kurve 1, oder beim Ausgang in Kurve 1 verhauen. Aber im letzten Sektor holen die KI so viel Zeit raus durch die bessere Aerodynamik. Hm. So, ich sehe schon rote Zeiten. Okay, noch vier Minuten. Eine halbe Sekunde sollen die Reifen bringen. Das wäre natürlich schon eis. Nice. Dann wäre ich vorbei an den beiden Red Bulls. Oh, Verstappen! Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei. Eine Minute 27,8. Als ob Verstappen mich so knapp geschlagen hat. Das willst du mir nicht ernsthaft sagen, dass Verstappen mich damit geschlagen hat? Bereit doch. 50.000. mehr aus dem Auto raus als er sich rausholen sollte inwiefern ja der Haas sollte definitiv nicht mit dem Red Bull kämpfen hm. Das stimmt schon aber da sieht man halt auch was was möglich ist wenn man einen guten Fahrer hat bist <lacht> du hier stress Meinst du, ja, du bist so da, wo man halt mit der Performance landen sollte, sonst wäre es ein bisschen... Wobei, das nee, langweilig, wobei, cool nee, gefahr, ich habe gerade vergessen, ja, dass das ja. Quali... Ich habe gerade tatsächlich vergessen, dass das Quali gar nicht so gut lief. Ich dachte gerade, so 9.10. sollte man damit werden. Aber dann ist mir eingefallen, dass du in dem Quali nicht ganz konkurrenzfähig warst. Mhm. Ich meine, du warst langsamer auf Supersoft als ich mit Soft. Das muss man aber auch erstmal schaffen. <lacht> so schlecht zu sein und ein Cockpit in der Formel 1 zu haben, oder was? Ja, das meine ich ungefähr. Naja, wofür haben wir denn auch Strahl? Schöner Exit. Nein. Was denn? Ich fahre, glaube ich, gleich auf die KI ja. auf. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du hier noch reißen kannst. Oh, Alonso ist richtig blöd positioniert. Oder oh, gibt es Gas? Er gibt es Gas? Ich beende die Runde aber so, weil es könnte für Verstappen reichen. Nein! Das erste ist mir ausgegangen am Ende. Ah, jetzt fehlen die nur ein paar Tausendstel. So ärgerlich. Danke Alonso, du warst überhaupt nicht im Weg. <lacht> Man glaubt's nicht, aber es hat der hat mir nur zwei bis drei Zehntel gekostet. Hm. So, wenn ich das irgendwo noch drei Zehntel finde im letzten Sektor, dann okay. Schade klär schon mal aus dem Rennen raus. Um das Podest die Runde war eh verloren. Ich habe noch mal versucht, so viel abzukürzen. Der letzten Kurve wie möglich, die Runde wurde dann als ungültig gewertet. ärgerlich ah, trotzdem p6 ist doch gut was willst du viel mehr Oh, was damals schon mal verbessert ja wäre möglich gewesen fast zu kriegen aber es wäre schon sehr sehr schwer geworden ja also ich sag mal so ich bin hinter hinteres hintere top teams würde ich sagen mittelfeld habe ich mich ehrlich gesagt gelöst meiner meinung nach aber ist doch auch mal was Neues. Wir haben... Ja... Acht verschiedene Teams in den Top Ten. Ist auch mal was Interessantes. Hm. Ja. Eigentlich hätte es zwar noch ein Haas sein müssen, aber... <lacht> <lacht> ja, ja. ja, und Bottas hat sich P3 geholt. Und wir sehen es richtig... Die Top 3 der Weltmeisterschaft ist auf den Plätzen 1 bis 3. Nur umgekehrt. Jein. Paddle müsste nämlich auf 2 sein. Ja, ja, stimmt. Aber Lewis Hamilton ist möglich zu kriegen in dem Rennen. Ja, wir sehen uns dann aber im Rennen. Von Platz 6 sollte viel, viel möglich sein. Dafür hat Lucky die Möglichkeit, mit einer, vielleicht mit einer Stop durchzufahren. Oder uns zumindest aus dem Weg zu gehen damit. Kann hm. interessant werden. Und ja, Leute, wir sehen uns dann beim großen Preis von Bahrain. Bis dann und ciao. Ciao.